deutlich besser als die meisten Burger in einem Restaurant. Das kann ich sagen. Deutlich besser. Verstehe nicht, was manche Gastronomen machen. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Bevor wir anfangen jetzt mit irgendwas, knallt mir die Kommentare voll, bitte. Und beantwortet mir die Frage, welche Brille sieht besser aus? Soll ich sie in die Tonne knallen, die neue Brille? Oder nehme ich wieder die alte? Oder gefällt euch die neue besser? Bitte alt oder neu in die Kommentare. Da würde ich mich drüber freuen. Spaßfall seid ihr jetzt natürlich. Haut mir gerne bitte trotzdem Kommentare voll mit neuen Stationen, neuen Anlaufstellen, was ich essen soll. Burger, Döner, Pizza, alles. Haut's rein. Und um die Kommentare mal wieder anzukurbeln, die letzte Zeit ein bisschen runtergegangen sind. 50 Euro, einfach random, hau ich an irgendjemand rein, fixiere ich in den Kommentaren. 50 Euro Amazon-Gutschein. Genau. Und jetzt geht's los. Oh, Scheiße. Ich habe die Feuerwehr zugeparkt. Oh, ich kann gar nicht die gucken durch die Brille, Mann. Irgendwas stimmt. Also worum geht's in dieser Folge? Wir werden Burger Battle machen. Max! Und der gute Fitness-Oscar werden für mich Burgerbrutzeln. Max ist natürlich jetzt, sage ich mal, von, seinen, von seiner Reichweite und so, dass man sagt so, oh, Boom, und der macht ja nur Essen. Und Oscar hat oder bringt ein Burgerbuch raus, das hat sich komplett spezialisiert. Und deshalb habe ich keinen Plan, wer das Ding macht. Ich werde beide so bewerten, als würde ich ein Restaurant bewerten. Mit in die burger rangliste mit rein. Ich bin übelst gespannt, Mann. mir die Kommentare fallen mit allen. Auch wie euch das gefallen hat, dieses Format hin und her wechseln, bleiblug, werdet ihr sehen, was ich meine. Eure neue. Oh, Mann, du. Ne. Eure Empfehlung natürlich. Alles rein, dieses Format lebt von euren Kommentaren, euren Mitwirken, euren Ideen. So und jetzt geht's zu Fitness, Oscar. So Oskar, wir sind jetzt am ja, Start. was ne? geht ab? Ja. Grüß dich, alles gut bei dir? Ja und bei dir? Ja auch. Oh, Willkommen oh. bei mir zu Hause. Guck mal Oskar, ne? jetzt schon mal, du hast bestimmt ein bisschen Arschwasser, oder? Sei ehrlich. Also ja? ich okay. mach den Burger, der mein Leben verändert hat. hat der echt einen Nebenfeld, ne? Wirklich, ja. weil er so einfach ist <lacht> und trotzdem der beste Burger der Welt. Aha. Einfach kompakt und alles harmoniert Aha. so gut, du wirst es sehen. Geil, dann würde ich sagen, starten wir so direkt voll los, ich stelle gleich noch eins. Fragen? Ja. Yeah. Was heißt eigentlich aber schon wieder scheiß Also wir legen einfach los, ich stelle ganz viele Fragen. Okay. Und dann, <lacht> und dann gucken wir mal, ob das schmeckt. Ne? Also ich bin auch selbstsicher, weil jeder hat den 10 von 10 ja. gegeben bis jetzt. Ehrlich? Ja. ja. Machst du deine Burger Buns selber? Und schwer, wenn es auch einfach geht und ja. ich finde die einfachen gekauften sogar besser. Die hier entweder von edeka ja. oder von Rewe, Brioche-Buns. Aber der ja. wird so einfach, dass jeder von euch den nachmachen kann. Und ich werde dich trotzdem überzeugen, auch wenn ja. die gekauft sind. Selbstgemacht ist natürlich immer eine Schippe drauf, aber ganz oben steht der Geschmack. Und das werden wir jetzt sehen. Mhm. Als Hackfleisch habe ich Rinder, biohackfleisch hackfleisch Kerrygold, mhm. äh, irische Butter kann ich sehr empfehlen. Das sind die Zutaten für die Soße. Heinz-Ketchup, Hellmanns-Mayonnaise aus Freilandeiern, das mhm. ist das Wichtige. Dann Senf, und zwar kann ich Hotdog-Senf empfehlen weil er süßlich mm. ist und dann ein tipp ist worcester soße die macht mm. die soße richtig würzig und für die leichte schärfe sriracha da ich weiß nicht wie schafft du es mm. magst und dann noch zwei zutaten für die soße gurken saure gurken fein geschnitten mit ganz fein geschnittenen zwiebeln noch mal in die soße und das gibt der soße dieses gewisse etwas dieses big mac soßen mäßige mm. crunch säuerliche das wird so perfekt harmonieren mit dem käse eierkäse da sind wir auch nicht drauf eingegangen okay. den Räudigen. Burger-Schweiz-Käse, ja. den gibt es nur bei Edeka Aha. und jeder, der meine Burger bis jetzt nachgemacht hat, hat es noch nicht geschafft, den richtig nachzumachen, weil jeder nimmt den falschen Käse. Okay, okay. ich bin gespannt. Wir switchen jetzt einmal zu Max rüber, gucken was Dales in der Zeit macht und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ganz ja, kurz, der Sponsor unserer heutigen Folge. Ihr wisst, wer mich kennt, weiß, kochen ist meine Leidenschaft. Außerhalb jetzt von YouTube auch bei Twitch. Ich koche mit Herz und mit Seele und ich finde, Kochen stirbt aus, einfach weil wir wenig Zeit haben, weil wir gestresst sind, weil wir nicht mehr einkaufen. Wollen. und ja kochen ist einfach herzensangelegenheit anstatt eine serie zu gucken abends hinstellen mit freundinnen alleine egal und kochen es aber daran dass wir es nicht schaffen einzukaufen zu faul sind ähm, und die bequemlichkeit so, und ihr kriegt das vor die Haustür geliefert. Ihr könnt nehmen türkisch, indisch, Thai, deutsch, egal was. Ihr kocht auch mal was anderes. So kriegt es vor die Haustür geliefert. Könnt mit dem Code HF Holle bis zu 80 Euro sparen auf die ersten vier Boxen je nach Boxgröße. In Deutschland, Österreich kostet kostenlos Versand auf die erste Bestellung. In der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Ich habe das letzte Mal Thai mit meiner Freundin zusammengekocht. So und das ist im Kühlschrank. Du kochst es. Und es ist so wichtig. Das Ganze in der Videobeschreibung. Da wie gesagt Code HF -Holle. Ihr könnt abbestellen, wann ihr wollt. Und ihr könnt auch pausieren. Ihr wisst nächste Woche Urlaub pausieren, fertig, kein Problem. Checkt es aus, ihr habt nichts zu verlieren. Einmal bestellen, ihr merkt, ihr kocht wieder, es schmeckt, es bringt Spaß, ihr fühlt euch besser. So und weiter geht's im Video. Also Leute, wir sind am Start bei Max. Grüß dich, grüß dich, grüß dich ne? Du wirst direkt im Battle gegen den Fitness-Oscar antreten. Hm. Eigentlich ist das ja gar nicht so deine Paradedisziplin, so ne? Freundlich, ja. Also ich habe ein Burger-Rezept, das liebe ich über alles. Smash Burger. Ketchup, Mayo, Fleisch, Käse, Burger ja. Fertig. Ja, wir haben hier alles möglich am Start. Ja. Das finde ich so interessant. Fitness-Oscar ist ja bekannt für seine Burger. Ne? Ja. So, und wenn du ihn jetzt platt machst, das wäre ja natürlich richtig heftig. Ich habe weniger zu verlieren auf ja. jeden Fall. Aber trotzdem, ich glaube, die Leute wollen auch von mir was ordentliches sehen. Ja. Deshalb habe ich mir auch gedacht, ich mache die Burgerbands selbst. Ja. Brioche-Burgerbands. Kein Brioche macht, hat schon verloren. Aber das Rezept ist super, das machen wir jetzt. Okay, wir legen mal los. Und zwar besteht dieser Teig aus einer Tangsong. Das ist quasi ein Quellteig, ein Quellstück. Das macht man, indem man ein wenig Milch, ein wenig Wasser und ein wenig Mehl zusammengibt. Und das Ganze verrührt. Das ist alles ganz flüssig, ne? Jetzt passiert die Magie. Wir geben das auf den Herd. Und aus. Das ist das Quellstück. Aha. Für die Hefe machen wir jetzt milchwarm. Und das sieht auch schon total cool aus, irgendwie so, oder? Das sieht aus wie Pudding. So. lauwarm. Schon fast ein bisschen zu warm, wenn du mal fühlst. Ich lasse ne? besser noch ein bisschen zoomen. So, hier drüben haben wir 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 7 Gramm Salz. Ein bisschen vermengen. Warum denn? Knie-Tag ein bisschen Arbeit abzunehmen. Die sollte jetzt auch langsam eine gute Temperatur haben. Noch jetzt folgendes: Einfach mal in kaltes Wasser. Die muss halt aktiviert werden. Die Hefe sind ja Bakterien. zu das heiß es stirbt die Hefe. Du hast es deutlich einfacher, wenn es eine gute Temperatur hat. Ja, da kommt irgendwie die Erfahrung auch, ne? Ja, klar. das ja. fühlt sich jetzt auch total lustig an, wenn du einmal drauf packst. Fühlt sich genauso an wie auf meine afrikanische Food -Tour. Gerade habe ich eine Afrikaner. Ja, Fufu zum Beispiel. So, unser Quellstück. Oh, die Maschine arbeitet hier äh, richtig. das ist echt Maschine. Zack, ein Ei dazu. Und ein Eigelb. Das meine ich auch vorhin Max wirklich, der macht hier das nebenbei, das dann ist der Tisch wieder sauber, er bereitet schon die Sachen vor, ich habe die Kamera noch nicht mal draußen. Also echt krass Mann. Es ist schon auch viel Arbeit immer hinter den Videos. Ich bin auch der Schätzboss, ich sage das sind jetzt 42 Gramm. Ach, guck mal wie schön das hier aussieht. Aber da kommt jetzt dann noch Butter rein, ne? Genau, da kommt jetzt gleich die Butter rein. Und wir stellen nochmal an. Die wird jetzt auch noch reingeknetet. Fitnessausgabe muss ich warm anziehen Max. Oh, es riecht wie Keksteig, Max Mann. So, der Teig ist gut mhm. durchgeknetet. Mhm. Da muss er eigentlich gar nicht viel machen, sondern ich tue ihn gleich äh, in eine Schüssel zu mhm. also gehen. Was heißt das? Death Proving, das ist äh, aber nicht Dampfkarte. Ne? So, jetzt habe ich dich auch Gärfunktion, Gärfunktion. Genau, also Teig gehen lassen. Quasi. Ja, man weiß, ich kann kein Englisch. Ne? Also ich kann natürlich sehr gut Englisch so im Alltag, ne? mich mit Leuten verständigen. Nein, auch das kann ich nicht sehr gut. <lacht> wir haben den billigen Käse. Der ist so wie der Klebstoff, so wie die Geheimwaffe der USA. <lacht> ja. Packen wir uns das Ganze. Da haben wir unseren Teig. Man soll den jetzt einfach nur ein bisschen nach innen falten. Damit man quasi eine schöne Kugel hat. Mhm. Boah, genau das braucht man bei Pizza ja auch und dann sieht das immer so geil geschmeidig aus. So, zack, ich es jetzt ein bisschen auf das mhm. Dreh. Das ist jetzt weil ich halt einfach so chillig, ja. einfach einmal zack, fett. Ah, und das ist jetzt eingefettet einfach. Genau. Das sieht ja nicht schön aus. Ja. Legen wir rein. So, oh. jetzt mache ich hier einmal nass, lege ich das so hier drüber. Und so kommt es jetzt bei dieser Dough funktion oh. vor. Für eineinhalb Stunden in den Ofen. Äh, okay. Eric, machst du gerade groß, oder? Darf ich reinkommen? Oh, hast du groß gemacht oder klein? Sehr nee, nicht klein. Spinne, <lacht> Dampf abgelassen. So, pass auf Leute, wir müssen jetzt warten, bis das Brot zu Ende gegärt ist. Das dauert mächtig lange. Also jetzt geht es nochmal zu Oscar erstmal. Also, Oscar, nimmst du es genau mit den Rezepten oder machst du auch mal ein bisschen Pi mal Daumen? So? Ich mache auch oft mit Auge, aber ich mache es auch zum nachmachen. Ja. In der Einfachheit liegt die Genialität. Leicht zu nachmachen, easy, schnell. Gucken wir, was das wird. Ne? Es ist wichtig, das Timing beim Burger machen. Mhm. Also fangen wir mit der Soße an und zwar mit den sauren Gurken. Wir nehmen einfach die ganze, weil das ist echt. Das ist das Besondere an der Soße. Mandy ist übrigens auch am Stand. Grüß dich Mandy. Hallo. Na, was sagst du zu Oskars Burger? Denkst du, er wird den Max schlagen bei dem burger Battle? Ich glaube, es wird schwer sein. Max ist ja auch ein bisschen auf Burger spezialisiert, mm -hmm. aber ich muss schon sagen, Oscar macht die Burger echt gut. Eine Sache, die mich noch überrascht hat, wusste ihr, wie klein Mandy überhaupt ist? Hey. Guck mal hier. <lacht> Mandy, bist du da? Ich weiß nicht, dass du groß bist. Man tut, was man kann, ja? Hier, guck mal, Mandy hat auch zwei Bücher geschrieben, sehe ich hier gerade. Ne? Ja. Oh, kochen mit Liebe, kochen mit Freude. Cool. Zwiebeln ganz mm. fein schneiden, so fein ihr könnt. Ganz feini. <lacht> das kann ich euch jetzt nicht in Gramm sagen, aber einfach eine halbe kleine Zwiebel und eine mittlere saure Gurke. Fein geschnitten. Das ist die Base von der Soße. Okay. Gut, schauen wir mal, was der Max macht. Zurück zu Max. Dari? <lacht> die Frauen telefonieren hier nebenan. Wir scheißen drauf. Wir werden jetzt weiter Burger machen. Und was ist jetzt der nächste Schritt, Max? Guck noch mal an das Ganze. Oh, oh ja. er ist schon zu hoch gegangen, aber oh ja. guck dir das mal an. Wir schlagen ihn einmal runter. Das muss man so machen. Ne? Das muss man so machen. Jetzt haben wir wirklich einen schönen, klebrigen Teig. Wir ja, ja. mehlen jetzt hier mal die Arbeitsfläche. Ja, und der kommt, Schön eingehüllt von Sally, ne? Sonst hätte das so also nicht funktioniert. Ganz ne? genau. Darf ich auch mal einmal streichen? Oder? Bitte. Ja, komm, gib ihm. wie fluffig der oh, ist. warm. Schön warm, War. ne? Ja, ja. Oh. Den teile ich jetzt in sechs gleich große Stücke. Also erstmal der Mitte noch. Das ist gut. Was für Mehl hast du noch mal benutzt, Max? Ganz normales Brotmehl, also naja, äh, 405. Ein kleines Härchen drin, das können wir natürlich nicht. Nicht, dass ich dann am Ende noch einen Abzug bekomme. <lacht> ja, dann heißt ich habe Haar gefunden im Essen. Ja. So, und jetzt, wir nehmen unseren Teig und falten ihn. Immer wieder nach innen. Und dann jetzt haben wir natürlich so eine leicht mehlige Oberfläche. Das sieht mir aus wie eine kleine Wolke. Und wenn das diese kleine Wolke ist, die ich gerade im Kopf habe, so wisst ihr, dann wird das traumhaft. Ich mache aber auch keinen kein Sesam drauf, kein Nichts. Ich... Auch kein Ei oder so mit Ei bestreichen. Doch, mit, also klar mit Butter und Ei. Butter und Ei, ne? Also ich muss sagen, man sieht schon, der Mann hat Ahnung von dem, was er macht. Da sind die sechs schönen Stückchen. Jetzt kommt der Deckel drauf. Aha. Nochmal eineinhalb Stunden. Mhm. Und okay. ich stelle die jetzt Ganz wichtig für das, das sind auch die Fußbodenheizung. Mhm. Also. Gut, dann zischen wir jetzt rüber zum guten Fitness-Oscar. So, wir sind wieder zurück. Wir nehmen 50 Gramm Mayo. Mhm. Genauso viel Ketchup, auch 50 Gramm. Mhm. Big Mac-Style sagst du, ne? Ja. Mhm. So Von den Senf nehmen wir die Hälfte mhm. Ketchup und Mayo, also in dem okay. Fall 25 Gramm. Hotdog-Senf. Okay. Und die Salz hat hier auch am Start, mhm. Die Racha, das ist je nach Bedarf. Mhm. Hier nehme ich 5 Gramm. Gramm, mhm. weil du es bist. Und die erste Geheimzutat, mhm. ich habe die jetzt von Rewe. Diese Soße macht diese Soße amerikanisch. 10 Gramm. Mhm. So, das mhm. ist meine perfekte Burger. -Sauce. Sieht echt auch so ein bisschen wie Big Mac So aus. Das kann Max safe nicht toppen. Ja, äh, äh, da bin ich gespannt. Wir gucken mal zu Max was der jetzt wieder macht. Okay. So, Max, auf der Fußbodenheizung Zwischenergebnis. Ganz genau. Gucken wir mal rein. Wow. Ja. Ja, ja. Schöne Burger Mann. Okay. Es gibt Smashburger. Burger. Ja. Äh? Smash -Burger per Definition ist ja, wenn du mhm. auf einem heißen, mhm. auf einer heißen Gusseisernen Platte den Burger platt drückst. Eine mhm. Kugel. Statt mhm. äh, geformt. Bulette, mhm. machst du eine Kugel, drückst sie platt und auf der heißen Platte bilden mhm. sich dann Kruste, Röster und genau das ist das Ziel für heute. Ein Schluck Milch und einem ganzen Ei, dann vermischen wir das Ganze. Mhm. Das gibt diese Bräune dann quasi mhm. nochmal extra an die Burger dran. Mhm. Auf jeden Fall jetzt zügig alles bestreichen, Guck mal, teilweise mhm. ein bisschen viel, aber das ist auch nicht so schlimm, das kann man am Ende einfach abbrechen. Backofen mhm. auf, mittleres Blech. Rein ja mit dem Lack, 16 Minuten. Jetzt. Habe ich es nicht mehr in der Hand. Ich glaube, wir schwenken noch mal zum Oskar rüber. Mal gucken, was da gibt. So, back in Business bei, bei Oscar. Oscar, wie, wie geht es mit dem Gemütszustand? Wird langsam hier ein bisschen kritisch bei dir? Ich darf ja. mich nicht ablecken lassen, was Max gemacht hat. Nee. Ich muss selber einfach Gas geben und ich bin ja auch überzeugt. Also wir checken mal, eben machen kurz den Arschwasser-Messstand. Ist schon Arschwasser zu sehen? Nee, nee, ist alles noch am Start. Okay, dann geht's es jetzt zu den burger bars Brioche, die hm. schmecken butterig, süß. Hm. Und mit dem Buns müsst ihr umgehen wie mit eurem Baby. Sobald ihr mhm. die kauft, dürfen die nicht mehr so richtig angefasst werden. Im Korb, Einkaufskorb immer ganz oben. Das ist mit Leidenschaft eine Ansage und das brauche ich. Da steckt Leidenschaft okay. hinter, ne? Okay. Ja, Aha. ich mache auch Burger mit Leidenschaft, weil es ist mein Lieblingsessen. Also wir machen Kerrygold irische Butter in die Pfanne. Die ist halt so Qualitätsbutter. Und dann kommt das hier so auf die Butter und wird von innen angebraten. Du haust die nicht in den Ofen, die müssen wirklich nur in die Pfanne. Nur in die Pfanne. Okay. Du holst sie raus und dann direkt das Fleisch rein, ne? Ja. Okay, genau. krass, das geht ja bei dir schnell. Müssen wir nochmal zu Max rüber weg. Äh, äh, Max. Ja doch, zu Max rüber <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ist da das Fleisch drin? Das ist das Fleisch drin. 50% Sirloin, 25% Brisket, also Rinderbrust, mm -hmm. und 25% Short Rib, also Querrippe. Darum geht es hier halt. Ah, Richtig viel Fett. Das kommt alles Guter Burger braucht viel Fett. Wir schneiden das. Um dem Fleischwolf ein bisschen zu helfen in kleine Stücke. Grob -Wolfen ist auf jeden Fall genau das, was man machen will beim Smashburger. Ja. Der Burger also wird an den Enden so franzig und bereit geht's. Donner rein den Shit hier. Aber guck mal, siehst du wie grob das hier rauskommt? Ja. Das ist genau das, was ich will. Ja, und dann sieht man das richtig schön, das Fett, wie das durch. Nach Gefühl wechsle ja. ich das auch die ganze Zeit so ein bisschen ab. Boah, es sieht aus wie beim Bäcker. Ich liebe das, wenn das so zusammenklingt. Boah, an was hätte ich das Geräusch? Ne? Er schweigt und genießt das Gentleman. Das ist doch eine schöne Konsistenz, ja, oder? Ey, ey. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ja. Ich werf das nur so durch. Jedes Baschen mhm. hat genau 80 Gramm. Klingelt Brötchen kommen raus. Guck okay. mal hier, siehst du? Oh, die sehen dürftig aus. Und die, die Unterseite an. Oh, so ein äh, Burger-Band äh, kriegt man auch im Restaurant selten. Und jetzt äh, formen wir die Base. Mhm. Hast du schon mal Burger probiert bei Max? Immer. Äh. Aber heute mit selbstgewolftem Fleisch habe ich auch noch nicht Ganz vorsichtig Bällchen. 80 Gramm sollen es werden. Also ich nehme es schon relativ genau. Toleranz von 3 Gramm würde ich sagen. Mir fällt es immer schwer genau nach Rezept, weil ich immer meine, dummerweise ist es irgendwie besser zu wissen. Und dann wird es nichts. Man muss manchmal wirklich genau nach Rezept arbeiten. Ja. Babys an hier. Oh, geil. Also der Grill wird schon mal angestellt hier. Oh, der hat hier noch schöne Kräuter da. Ne? Oh. Ich lege halt noch mehr Frische im Lieferzimmer. Ja, Oscar kommt jetzt mit PK-Ware. Oscar könnte mich theoretisch holen mit Soße. Ketchup-Mayo packe ich nämlich einfach so drauf. Das ist ein scheiß Burger. Schneiden. Die Dinger brauchen wir wieder so gleich zum Platz drücken. Machen wir dann so: Ball hin, Papier drauf und drücken. Okay, okay. Steigt die Aufregung schon langsam? Ja, ja. Ich bin einfach zu krass gespannt. So, unter Umständen noch nochmal. Rüber zu Oskar. Jetzt geht's weiter bei dir. Was holst du jetzt hier? An diese Schublade gehe ich nur, wenn es ernst wird. Da kommt meine schöne Eisengussfange zum Oskar, Einsatz. Oskar, du bist ein Schlingel. Die heizen wir jetzt schön vor, damit wir eine Kruste mhm. kriegen. Aber es darf ja nicht drinnen zu zäh sein. Nee, nee, nur ganz kurz von beiden Seiten. Das riecht, die riechen gut schon mal, die Bands. Vom Timing einmal. Ne? Einmal hat er jetzt umgedreht, direkt perfekte Bräune. Jetzt kommt direkt auch schon das Fleisch. Ja. Ihr merkt, jetzt entsteht hier richtiger Burgerladen-Atmosphäre mm. mit dem Dampf. Ja, Mann. Jetzt nehmen wir das Fleisch, äh. teilen das Fleisch hier durch vier. Äh. Es hat Raumtemperatur. Mhm. Und ich quetsche das nicht zusammen. Das bleibt mhm. luftig, damit ja. das Fleisch zart ist und in diese Lücken läuft so ein bisschen der Käse. Wie wichtig ist Raumtemperatur? Mhm. Du das Fleisch mit Liebe behandeln. Ja. Ja. Du springst ja auch nicht gern direkt ins kalte Wasser, so, ne? Genau. So ist das, das habe ich geil gesagt. Ja. Pro Patty ungefähr 70 Gramm. Ich mache uns mal ein bisschen mehr, ein bisschen größere. Okay. Okay. Also 100 Gramm pro Patty. Jetzt geht's ans Eingemachte. Salz und Pfeffer. kaputt gehen, ist das gar nicht schlimm, das soll so sein, werden äh. nachher durch die Käsescheibe zusammengehalten. Okay, okay. Jetzt switch noch ganz schnell einmal zu Max rüber. Oskar, ich bin Max aus Köln und ich mache bessere Burger als du. Du hast gesagt, du willst, dass das Ding schmeckt, als würdest du einen Block Butter beißen? Ja, ganz genau. Irgendwann? Mhm. So gut sagen, schneiden wir unseren Sohn auf. Ein Sohn, auf den man stolz ist oder nicht? Man ist stolz. Man liebt ihn, so darf es sein. Guckt das an. Oh. Oh. Meine Philosophie, ich weiß nicht warum. Äh? Ich mache immer Unterseite Mayo. Und jetzt das ist der gleiche Spaß oben. Sieht doch schon richtig schön aus. Oder? Ja, geil. rein farblich. Das ist alles. Zack. Zack. Das kommt von einem burger -Pet. Drauf. Mit einer weißen Deckel drauf. Genial. Oh, geil. Okay. Basic, so wie wir es haben wollten. Nicht viel Tamtam. -Tam. Der lass uns schnell reinfetzen. Ja. Da sind wir wieder am yeah. <lacht> Fleisch ist fertig. Halbe Minute bis eine von einer Seite. Ihr sollt nicht in so einer beschichteten Pfanne kratzen, mhm. nur in einer Eisengusspfanne. Okay, da geht das, ne? Ja. Und jetzt kommt eine Scheibe Käse drüber, Schmelzkäse, kann aus und wir bestreichen die Buns mit zwei Teelöffel Soße. So ein bisschen verteilen. Ich freue mich, dass du den probieren darfst. Ich bin, ich bin auch gespannt. Boom, <lacht> um eins. Um 2. Ich hoffe, du feierst äh, schön fleischigen Geschmack. Ihr müsst jetzt den Burger schließen. Ah, oh, geil. Und vollkommen machen. Oh, geil. Guckt euch das jetzt mal an hier. Er sieht schon heftig aus. Und das ist, was ich gern mag. Oscar Basic. Oh, ich bin gespannt. gespannt Warte, halt ich mal in die Kamera. Oh, ja. Jetzt werde ich mir den genehmigen. Max, dein Burger. Optisch schon mal, wie ich finde, 1a. Brötchen kannst du kaum besser machen. Oben das Band. ist einfach nur ein Burger. Zeig nochmal, guck mal, komm, zeig noch mal hier diesen. Ja, das ist gut. Jetzt muss ich mächtig hinweggehen, dass für die Bewertung gleich Das Burgerbrötchen ist so weich, so fluffig, dass ist, Ich versuch gerade einen Vergleich zu finden. Das isst sich von selbst. Ein irgendwas verändert mich das gerade. Der Cheese. Hey, ja. Oh. Die sind genauso wie Rosinenbrötchen von der Konsistenz. Nur natürlich keine Rosinen drin, logisch. Welche Rolle spielt die Jalapeno? Jetzt nehme keine Angst. Jetzt nicht schlecht oder so. Aber ohne wäre es, glaube ich, noch ein besser gewesen. Wollen wir noch einen machen, doch nochmal mal ohne Falapenos. Ja, auf die Schnelle Das erste Feeling, wenn ihr reinbeißt, deutlich besser als die meisten. Burger in einem Restaurant. Das kann ich sagen. Deutlich besser verstehe nicht, was manche gastronomen machen. Das ist richtig schön die grobe Textur. Das ist hin oder her erstmal, ob die Qualität der Buns gut ist. Die sind butterweich, die sind matschig, so wie ich es sehr gerne mag. Da kannst du geschmacklich wirklich nichts sagen. Das ist echt eine gute Empfehlung. Ich noch mal ganz kurz über zu Max. Wir Round 2 hab ich Ja, Mann, ich find... will Round 2 unbedingt. Ich guck grad meine Burger-Bewertung, weil ich muss das einordnen, Mann. Ich bin gerade in meinem Film schon wieder. Aber eigentlich müsste ich mich jetzt fünf Minuten einschließen ins Badezimmer, um zu denken, so, wisst ihr? Geh ins Badezimmer, ich mach deinen zweiten Burger fertig. Ja, komm, ich denk mal. Wir, wir können, wenn du magst, die Zubereitung filmen. Ja, geil, mach das mal kurz. Du musst in mich gehen. Da muss ja. ich richtig scharf nachdenken. Mit anderen Worten, musst scheißen. Runde 2? dabei, Oscar am Start. Die Käseauswahl von Oscar ist besser. Der, der von Max hat etwas salziger geschmeckt. Er hat übrigens auch Schmelzkäse und auch den Räudigen billigen. Kann ich gar nicht genau beschreiben im Geschmack, aber er ist deutlich besser von der Auswahl der hier. Soße ist in der Tat auch sehr gut, Oscar. <lacht> Danke, Mann. Hast du etwas, was du bei Max besser fandest? Max hat mega Fleisch gehabt, das sage ich mal. Bei drei verschiedenen genommen. die gemixt und oh. daraus sein eigenes Fleisch gewolft. Das war wirklich ja. unschlagbar. Ja. Den hätte ich auch gern probiert. Mhm. Das Fleisch war besser als bei dir, Oskar. Das kann man nicht anders sagen. Dann sehen wir uns gleich mal zusammen, Oskar. Viel besser gleich als mit Kanapinus. Sowieso Butter im Burger ist ja richtig präsent. Und du hast bei dem mega gehalten, was du ja künstlich quasi erzeugt hast, mit dem ganzen Speck, Der Käse ist nicht verkehrt. Ich finde ihn aber nicht äh, perfekt. Er hat so eine gewisse salzige Note. Also schmilzt, du hast dieses Weiche diesem Schmelzkäsecharakter. Ich glaube, man hätte, hättest du jetzt zehn verschiedene von diesen äh, Käsen probiert, hättest du besser auch. Mhm. Genau, das mhm. Ding, diesen Part vom Burger ja. machen habe ich noch nicht optimiert. Mhm. Das ist eine Reise, die man durchlebt. Das ist tatsächlich eine Reise. Ich gebe dir, das ist richtig geil beschrieben, dafür bin ich auch schon in Film drin. Ich werde es euch gleich nochmal. Und genau deutlich machen. Wir schon ganz kurz zum Oscar nochmal rüber. Wie ist denn Feeling grade, Oskar? Was denkst du? Ich darf jetzt auch essen. Ich denke, es geht in Richtung positiv, mm -hmm. auch wenn du das Fleisch so ein bisschen kritisiert hast. Ich bin gerade in Gedanken, du musst so sehen, Oscar, ich habe so viele Burger gegessen, durch ganz Deutschland gefallen. Mm -hmm. Die besten Tipps von euch aus der Community, da bin ich auch so dankbar für die Tipps, da haut sie rein, ich möchte noch mehr bessere Burger essen. In so vielen Städten gegessen, da ist dieser Burger wirklich, hat eine richtig, richtig gute Bewertung für mich. Also, Oh, vielen Dank, Mann. Ich fühle den auch gerade. Aber ich kann es nur eins sagen. Wenn die anderen Burger in seinem Buch auch so gut sind wie die hier, lohnt sich das safe zu kaufen. Danke, Mann. Ich muss in mich gehen, Oskar. Ich muss in mich gehen. Brioche wirklich gut. Cool. Vom eigenen Geschmack ist auf jeden Fall noch was drauf zu packen, mein Brioche. Konsistenz, aber wirklich perfekt. Käse perfekt. Schöne Kruste. Burgersauce, so wirklich geil. Oh, ich muss ja mitgehen, Oskar. überlegen, echt, welcher besser war. Weil ich kann es direkt nicht sagen. Ich kann jetzt nicht direkt sagen, welcher besser war. Scheiße, Mann. Du machst mich fertig, aus, Mann. Komm, jetzt mach's kurz und schmerzlos. Hier, okay, mein Ranking hier einmal ganz kurz nochmal ganz schnell reinlensen. Ich würde sagen. Äh, ich nehme. <lacht> <lacht> ah, ja, Ja, das ist fair. Du hast. Geniales Fleischgebiet. Nussig, lieblich, buntrig irgendwo auch. Dann noch kombiniert mit dem Bun, was auch noch buttrig war und diese Weichkonsistenz. Wirklich geil. Minimaler Verbesserungsbedarf. Käse, wie gesagt. Hm. Hätte ich gesagt, hätte man besser nehmen können. Und wenn ich das jetzt mit den Burgern ganz oben vergleiche, weshalb du jetzt nicht Platz 1 bist, wir haben noch mehr Rösterung ähm, und wir haben in sich im Bann haben wir noch mehr Geschmack. Da wäre noch Verbesserung. Ich gebe dir eine 8,1. 8,1 von 10 Punkten, das ist in meinem Ranking wirklich und das kann ich wirklich sagen, das ist der beste Burger, den ich je von jemand zu Hause gegessen habe. Auch inklusive mir, ich habe noch nie so einen guten Burger gemacht, bin ich ehrlich zu euch. Das ehrt mich. Ja. Du bist äh, dann aktuell mit 8,1 auf Platz 8 im Deutschland-Ranking. kannst du direkt als YouTube-Banner bei dir einfügen. Danke Max fürs, fürs am Start sein, ich denke mal Max, brauche ich nicht sagen, den kennt jeder aber gerne trotzdem unbedingt ein Abo da lassen bei Max, wer es noch nicht getan hat. Und Ich danke dir für die ganze Mühe. Und ja. wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal Videos Und vielleicht habe ich Oskar geschlagen, aber Video <lacht> machen wir auf jeden Fall nochmal zwei. Ich weiß es ja noch nicht. Cool. cool, Ich nicht, danke dir, ja, Danke dir, <lacht> ja. Ich kann mich nicht entscheiden, Mann. Auch wenn es so eine kleine Komponente ist. Bei Max Burger hat der Käse für mich schon eingekackt. Er war deutlich besser bei dir. Bei ihm war aber das Fleisch deutlich besser. Oh Mann. Ich würde jetzt sagen, die Soße war bei dir besser. Die Bewertung, die ich jetzt kriege, geht gedankentechnisch gegen meine Vorgaben eigentlich, wegen Qualität. Aber ich muss einfach auch fair sein und am Ende des Tages den Geschmack bewerten. Also am Ende des Tages zählt das Gesamtgebilde. Du beißt da rein hast ein Gesamtkunstwerk. Oder auch eben nicht. Und ich gebe euch, und das wollte ich nicht. Ich schwöre euch, das war nicht geplant. Ich gebe dir eine gleiche Note wie Max. Ich gebe dir eine 8,1. Es geht nicht. Es gibt keinen Gewinner. Es gibt, ka, kann keinen Gewinner geben. Ich würde gerne. Es tut mir leid, Ich kann kein Die waren beide heftig. Oh. Ich freue mich. Also ich bin zufrieden. Er würde mich freuen, wenn ihr jetzt nochmal reinschreibt. 100 Fragen Erst an euch in die Kommentare. Aber wenn ihr es reinschreibt, ob ihr Bock drauf habt, ob euch das Format gefallen hat, Ausgleich also danke dir fürs Dabei sein. Ja, genau. ähm, Gerne den Oscar auch abonnieren. Ich Vielen verlinke Dank. den Kanal. Ja, er macht geilen Food-Content und alles Mögliche. Ne? Auch hier Schwangerschaft mit Frauen, und dies und das. Ne? Ja, Unterhaltung, <lacht> essen Fitness ja. und Families. Und hier ja. aber Schuss mit uns beiden. Ich danke dir fürs Dabei sein. Danke ja. dir. Ah. <lacht>